Schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Wir befinden uns in Berlin-Schöneberg beim Restaurant von Björn Schwanzon. Er ist äh, <lacht> er heißt mal so. Wer ist nicht irgendjemand? Er ist einer der bekanntesten und angesehensten Köche Berlins. Michelin-Stern. 2019 zum Meisterkoch in Berlin ausgezeichnet. Wir dürfen heute seine Sterneküche kosten. Wir werden hier ins Hotel von Feld, äh, Hotel. Was <lacht> war ich hier schon wieder los? Wir werden hier ins Restaurant, fällt jetzt rein, werden uns mächtigen paar Gänge reinzwirbeln, viel viel Spaß am Video, ich hoffe euch wird das Video gefallen und ja, jetzt ein paar schöne Bilder erstmal. Ist das hier alles schon? Das ist alles. Das ich ist Toilette und dann war es das. Ach krass, so <lacht> klein. Jurai hat uns gerade begrüßt. Ich habe erst Hurai verstanden. Ich dachte, was geht hier? Er ist der Schwanz von dem Chef und dann Hurai. Das ist ein Dream Team. Ja, geil. Das ist also mega klein. Das heißt wahrscheinlich auch für die nächsten drei Jahre ausgebucht. Ne? Ja, ganz so schlimm. Es gibt schon immer wieder die Möglichkeit, mich äh, zu ergattern. Ja. Gerade durch äh, Corona haben wir immer noch äh, spontane Stornos. Ja. Reinschauen ins Reservierungssystem Aha. wird immer die Möglichkeit geben. Also, Seht Leute, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 Tische. Ich dachte mich, aber das so ein riesen Ding hier? Für was steht das hier überhaupt? Also ich muss sagen, ich habe erst einmal Sterneküche gegessen und es steckt auch oft ein System dahinter oder irgendeine Philosophie, die man verfolgt. Was ist es bei euch hier im Restaurant? Unser Philosophie ist halt lecker und mhm. unständig zu kochen. Fokus auf den Geschmack, nicht zu so viel Shishi Und dann wirklich mit Mut zum Würzen an die Grenzen gehen und ja. dadurch halt das Letzte rauskitzeln. Das heißt, wenn man sich jetzt so wie ich, der da, sag ich mal, nicht viel Erfahrung stellen stellt man sich ja immer vor, oh, jetzt gibt es hier das kleine Häppchen und da ist dann noch ein kleines Blümchen drauf und hier, das ist halt eben nicht. Es ist eher, ich habe auch schon auf der Karte gesehen, Kassler zum Beispiel habt ihr auf der Karte, glaube ich, ne? Und da ist das Ganze halt auf eure Art natürlich zubereitet und irgendwo sternewürdig letztendlich dann natürlich abgerundet. Genau, so sieht äh? das aus. Das ist alles nicht ganz so klassisch, wie man das erwartet. Man mhm. isst Kassler, man bekommt auch Kassler, ja. aber anders. Okay. Das werdet ihr auf jeden Fall noch mitbekommen. Okay. Ich würde sagen... Wir gucken uns sonst erstmal die Karte an, wir ja, entscheiden, nicht. was wir nehmen oder oder vielleicht hast so du eine okay, Empfehlung. Ich hab, äh, und, äh? quasi was vorbereitet für euch. Du hast was vorbereitet? Okay, genau, geil. Du äh, auf vier Gerichte. Naja, ist vielleicht besser. Das für Gang für Gang, dann sagst du, was wir bekommen. Das ist alles vorbereitet. Alles vorbereitet. Also innerhalb von mhm. zwei bis fünf Minuten wird das alles rausgehen. Okay, geil. Ja, also Leute, wir werden gleich loslegen mit den Gerichten direkt. Das soll auch Schlag auf Schlag gehen, das ist alles super vorbereitet. Aber so für mich dieses Restaurant, das hat Charme, das hat Charakter und für mich irgendwie sowas Besonderes. Es ist ja es ist ein sterne aber so klein. so Menschen, die hier rein können, das ist irgendwie schon mal außer der Reihe. Noch mal für mich irgendwie ein besonderes Feeling hier zu sein. Der Björn hat ja auch schon eine Auszeichnung gewonnen, ne? Ja, mehrere. Ne? Mehrere, ne? Würdest du sagen, er ist der beste Koch, den du bisher begegnet bist? Es ist mal schwer zu sagen, ob Beste oder Schlechteste. <lacht> Sag <Das hat lacht> Was ist die erste Runde? Vielleicht kannst du das schon mal sagen. Womit geht's jetzt los? Wir starten hier einmal mit unserer Steckrübe. Altes deutsches Gemüse. Aha. So Leute, Ahmed kommt jetzt an den Start. Das Gericht kommt, dann hören wir was zu dem ersten Gericht direkt. Das geht hier Schlag auf Schlag los. Ich sagen, aus meiner Erfahrung jetzt, das zu sehen auch mal, ne? Also früher bei meiner Mutter, wenn sie Essen gemacht hat, bin ich immer rausgerannt, weil ich wollte nicht sehen, wie sie es Essen macht. Ich weiß nicht warum. hat manchmal den Zauber so ein bisschen weggemacht. Hier ist es einfach nur interessant. Ich bleib noch mal kurz stehen, sogar auf deiner Höhe. Das ist vielleicht besser. Was haben wir hier schönes? Hurei. Wir haben einmal eine auf Salz gebackene Steckrübe, ja. drauf ein Steckrübenpüree, ja. einen roh marinierten Steckrüben-Salat, der ja. ein bisschen mit Safran abgeschmeckt ist. Und mhm. oben drauf haben wir einmal ein Escabeche-Eis. Mhm. Escabeche ist so eine spanische Art. Fisch zu marinieren kann man am ehesten mhm. mit einem deutschen Brathering. Mit viel Knoblauch, Paprika und Essig okay. Zucker gearbeitet. Genau, so. Und das hat nichts zu tun jetzt mit normalem Eis, sondern ist was Deftiges wirklich irgendwo Das ist was Deftiges, ne? ist, genau. Okay, interessant zu hören. Danke dir. Dann werde ich da mal, wenn ich Fragen habe, sage ich dir gleich Bescheid. Dann werde ich mal direkt erstmal hier in Volle gehen. Ist das also ungewohnt, dass so Leute so gefühlt wie ein Penner angezogen hier hinkommen? Nee, äh, <lacht> wir sind ja nicht das klassische Sterne, das wir ja. nicht sein wollen. Es ist sehr ja casual Pan-Dining. Kann sich das auch jeder leisten? Was wird das jetzt kosten hier? Das Gericht gibt es einzeln so nicht. Wir hm. haben nur einen 10 Grad genügt. Das gibt es jetzt für 100 und. 26,29 Euro. vielen gang -Menü. Genau. Oha. Das ist günstig. Da ist der Preis meiner Meinung nach sehr fair. Hört sich gut an. Hört sich gut an. Ich nehme es jetzt so, wie ich es nehmen würde, wenn ich jetzt so bestellen würde. Da fragt man, ja ah, doch, vielleicht würde man fragen. Nehme ich das alles auf einmal Mundsauft so und um gesagt, bisher oder schneide ich hier oben jetzt erstmal ab, nehme von allen auf einmal. Ich mache es jetzt so, wie ich es sowieso machen würde. Ich versuche alles irgendwie in einem Biss einmal einzufangen. Das ist schwer hier, das fällt natürlich auseinander. So, jetzt habe ich zumindest alles auf einem Biss. sehr speziell sehr deftig ganz anders als ich erwartet hätte Diese creme hier oben intensität in person also das ist so kräftig geschmacksintensiv hat natürlich diese diese diese fischnote als dann mit der steckrübe die sich dann wiederum natürlich zurücknimmt weil die ist natürlich nicht so intensiv ich sehr viel zu entdecken bei diesem Gericht. Schöne, intensive Säure. Ich mache kein Geheimnis draus. Ich bin natürlich kein Sternesser. Wie oft haben wir hier Sterne oder gehobene Gastronomie gegessen? Aber ich versuche mich natürlich, und das ist das Ziel dabei, jemand muss sich jetzt entscheiden, guckt euch das Video an, holt euch einen Restaurantkritiker, der jeden Tag Sterneküche ist. Oder guckt es aus der Perspektive, wie, sage ich mal, einer von vielen, oder einer von euch, der sich halt eben mit dieser Küche nicht auskennt. Und für mich ist es einfach geil. Es ist nicht, wie, sage ich mal jetzt auf doof gesagt, wenn ich mir von den Jungs von TikTok ein Köfte-Sandwich machen lasse. Und dann hast du natürlich ganz präsent das Kümmelaroma da drin. Du musst herausschmecken und erstmal auf Entdeckungsreise gehen und schauen, was ist das überhaupt, was ich esse und was sind das für Gewürze. Vielleicht kannst du mir ja da was zu sagen, ob du sagst, der ist bekloppt, aber kennst du diese Brotaufstriche? Die gibt es teilweise in vegetarisch oder vegan und das ja. ist ja immer sehr konzentriert, so konzentrierte Paprika, Tomate teilweise und da hat mich so ein bisschen, äh, hat mich das daran erinnert. Ja, ja? ja total. Im ja. Grunde ist es ja nichts anderes. Wir kochen ja. einen Ansatz, ja. wo alles reinkommt, das wird angespitzt. Also wie gesagt, ganz viel Paprika, die vorher im Ofen mhm. was dafür. Zwiebeln und das wird durchkuriert und das wird dann halt der Eisansatz. Du musst auf eine Reise gehen und wir begeben uns auf die Reise 2 im Gericht Nummer 2. Was ist das? Wildreis. Wildreis, ich hab gerade gesagt. Ich das, da Wildreis. Ist. Das, das sieht doch echt aus wie Milch. Aus, aus dem Mehlwürmer, ja, hätte auch gedacht, so auf ganz Special jetzt. Das ist einmal das Eigelb, was hier gesagt ja. dann haben wir einen Bratkartoffel-Espuma, dann kommt da so ein Kartoffelcrunch crunch obendrauf ja. und dann mit dem Kastlapfond wird das Aufgewirrschende. Oh, das ist eine Kreation! Jetzt gucken wir mal hier der schöne Fond. Also was direkt hier Programm ist, ich merke das, was Jurei ja auch sagte, die gehen an die Grenzen vom Geschmack. Hier ist nichts lasch oder so, hier ist alles sehr intensiv. Die Brühe, als würdest du wirklich in den Kasser reinbeißen, komplett. Das ist phänomenal. Jetzt die Kartoffelcrotons, sag ich mal, die gerösteten. Auf die Idee erst von uns kommen, Leute, Bratkartoffeln. Ganz normal angesetzt, in der Pfanne angebraten, um das zu einer Creme zu machen. Absolutes Gedicht. Bringt noch eine leichte Süße mit sich. Ihr wisst ja, ich sag das gerne so. Ändert so ein bisschen an irgendeine Süßigkeit, an irgendeinen Nachtisch quasi oben obendran. Das ist ganz krank. Das begeistert mich, das Gericht, Leute. Das begeistert mich. Das eben fand ich auch geil. Safe, ich werde da nochmal detaillierter darauf eingehen. Aber das hier ist genau meins. nehmen wir das Ei. Das muss man in den Schritt messen, wisst ihr warum? Weil das ist so, als wenn jetzt die Bombe platzt. Das Ei, was sich ausbreitet, wie so eine kleine Bombe, die nimmt natürlich die Intensität aus den anderen Teilen raus und so habt ihr so einen kleinen Feuerlöscher da drin. Und alles wird ein bisschen geschmeidiger, ein bisschen cremiger und ihr habt ein zweites Erlebnis in einem Gericht und könnt das Ganze nochmal von vorne genießen mit neuen Eindrücken. Durchgehen. Jetzt ruhig sich alles vermischt. Dieses leicht rauchige, diese Kastar aroma Stellt euch vor, wie ihr auf dem Kastarof beißt. Ihr habt aber durchgehend diese leichte Rauchnote, wenn ihr jetzt alles zusammen esst, wenn ihr die Brühe so ist, natürlich so und wenn ihr alles zusammen esst. Das ist so im Hintergrund. Kitzelt euren Gaumen, wisst ihr? Phänomenales Gericht. Einfach besonders, Mann. Sehr besonders, so dass ich mich sehr freue auf Runde 3. Und da bin ich gespannt, was der Jurai uns hier auftischt. Mega das Gericht. Also echt, ich bin, bin geflasht gewesen. Als ich am Anfang auf diese Kartoffelkrustis oben drauf gebissen habe und natürlich mit dem Schaum, war das für mich so ein bisschen, ich habe immer so gesagt, also was heißt Süßspeisencharakter? Natürlich nicht so intensiv, aber es hat so diese Süße mitgespielt. Gute Frage. Also, es wird hm. wahrscheinlich dann durch das Kuma sein, du hast viel Stärke, ist ja Mehrfachzucker. Ne? Das ja. ist halt immer ein bisschen Süße mitgebracht. Was wird auch mit Salz und Zucker immer abgeschmeckt. Okay, geil. Ja, dann würde ich sagen, begeben wir uns auf Runde 3. Was gehört denn dazu, überhaupt einen Stern zu bekommen und den auch zu verteidigen? Was muss man da mit sich bringen? Wenn du Liebe zum Beruf hast und das, was du machst mit Leidenschaft, tust, dann wird es irgendwann früher oder später anerkannt. Mhm. Am Ende des Tages steckt man da nicht drin, ob man es bekommt oder mhm. Aber man muss auch ein gewisses Grad an, an Service da mit sich bringen, um diesen Stern zu bekommen, ne? Ich ich gehe davon aus, ne? also offiziell ist das es das Essen, geht natürlich dann auch das Ambiente mm. und der gesamte mm. Eindruck des Abends mit rein. Ne? Okay. Das, äh, wenn der Kellner die, der das Essen vorliegt, dann wird es so nicht Das ist auch nicht gut, ne? Ja. Richtig harte Kruste, richtig viel Rösserum. Wurde auch schon rösserum holle getauft zurecht, weil ich es liebe. Jura <lacht> sagte mir eben nochmal, die sind auf jeden Fall nachhaltig hier, nur dass sie es nicht als Marketing so benutzen. Ne? Für sie ist es selbstverständlich und gehört eigentlich nicht dazu, damit zu werben. Jetzt haben wir zum Beispiel so ein Steinpilzpulver auf unserem Pilz drauf. Das ist dann aus den äh, Stielen gewonnen und zu Pulver verarbeitet. So wird dann versucht, natürlich das ganze Produkt irgendwie mit zu verwenden. Und jetzt bin ich gespannt auf Aufgang Nummer 3. Das, denke ich, schon gesehen, mega Röstung drin in dem Pilz. Ich weiß gar nicht, was das hier jetzt für ein Schaum ist. Schmeckt wie eine gute Mayonnaise, aber auch säurelastiger als eine normale Mayonnaise. Ziehen wir alles zusammen hier. phänomenal das greife ich euch gleich mal zusammen was hier passiert auf einem löffel das könnte ihr, wenn ihr mich fragt in dieser sendung wo der perfekte löffel geliefert wird und was da rumkommt an verschiedenen geschmäckern konsistenzen aroma im mund halt erstmal von der Konsistenz, müsst ihr euch so vorstellen, dieses Crunchige von diesem Steinpilzmehl, das habt ihr erstmal außen, dann habt ihr diese harte Kruste vom Pilz, die maximal natürlich intensiv ist und in der Mitte ist das noch ganz weich. So wie wenn die jetzt zu Hause eine Champignonpfanne machen, sag ich mal, Knoblauch, Zwiebeln dazu, und so ist das in der Mitte. Und zum Schluss habt ihr dieses liebliche, gewohnte und äh, sichere Gefühl im Mund von einem Pilz. Am Anfang halt mit dieser Special-Behandlung, wie man sie halt einfach so nicht kennt. Jura, diese weißen Punkte. Das ist eine weiße Laufmayonnaise. Geil, aber wirklich intensiv. Ich fand, aber im positiven Sinne, säurelastiger als jetzt eine normale Mayonnaise. Aber geil, absolut stimmig. Ich habe das so gesagt, dieser, dieser Pilz, lass mir erstmal diese ganzen Specials weg. Aber wenn du durchdringst, und sage ich mal diese Neuheiten für mich, diese unbekannte Terreur. Und zum Schluss ist es aber wieder dieser Pilz, wie man ihn kennt, Champignonpfanne mit Zwiebeln in der Mitte, weich. Du kommst von so einem unbekannten Terreur, kämpfst du dich durch bis zu dir nach Hause und dann ist irgendwie dein kleines Heim wieder. Ja. Aber so funktioniert das ja auch. Meistens, ne? mhm. das, also man versucht ja irgendwas zu kreieren, was im Idealfall einen an drin hat oder was, was in einem hervorruft, mhm. irgendwelche Emotionen. Und diese grüne, passt. sag mal noch einmal bitte, was, was ist diese grüne? Das ist ein Laura-Gut. Okay, geil. Okay, dann genieße ich das mal kurz zu Ende ja. und dann kommen wir noch mal rein in die Küche. Ganz besonders für mich heute, Leute. Ich kann euch nur raten, gerade auch an die jüngeren Kollegen, die zugucken kostet 120 Euro das Menü am Freitagabend, bevor man sich einen reinschraubt und alles in, äh, in der Disco versäuft. Und da habe ich schon deutlich mehr als 120 Euro ausgeben. Mal hinkommen. zehn gänge menü Klar, die, die Portionen sind klein, du wirst aber satt am Schluss, das kann ich euch sagen. Und das ist für mich ein Erlebnis, das man nicht vergisst. Nach dem Saufen wusste ich nie mehr, was den letzten Tag passiert ist. Mega. Lass uns in Runde 4 in die finale Runde gehen. unser milchreis eis mit einem Pflaumen-Ragout, einem chorizo -Öl und gepumptem Wildreis. Besser hätte man es nicht sagen können als der gute äh, Jurei. Alles rein, in einen Löffel. Der perfekte Löffel. dann weißt du nicht, was abgeht. Das ist definitiv erstmal das Fruchtige durch diese Pflaumen. Du hast eine ganz krass intensive Zitronennote. Punktuell aber nur. Nicht durchgehen. Das ist wieder wie eine Reise, auf die du dich begibst. Dann hast du einen sahnigen Moment. Also in der Reihenfolge gesagt, wäre das so gewesen. Fruchtiges durch die Pflaume. Dann kommt einmal boom, reingeschossen Zitrone. Dann wird es ganz sahnig, ganz sanft. Und dann auf einmal kommt dieses Süße von diesem gepufften Reis, was ein bisschen tatsächlich an Popcorn erinnert und lässt das Ganze abklingen. Was da hintereinander abgeht an Geschmäckern, das musst du kombinieren. Da kannst du nicht einmal aufs Klavier raufballen, sondern da kommt eine Abfolge und das ist krank. Schurizo nehme ich jetzt nicht so wahr. Das geht wahrscheinlich auch unbewusst irgendwie mit dem Geschmack über dieses Deftige, was den Geschmack dementsprechend beeinflusst. Und jetzt werde ich da rangehen und es mir wagen, ein Urteil abzugeben und natürlich das Ganze nochmal zu bewerten und U-Ray dazu zu holen. Mit einer minimalen Kritik. Ich möchte eine Sache vielleicht noch aufgreifen vorher, bevor ich Ihnen die Bewertung sage. Ich würde jetzt mal sagen, mein Undercover-Test bei Rosinen ist ein bisschen schief gegangen. Es war schwer das Ganze zu greifen und das hat jemand in den Kommentaren schön ausgedrückt. Essen ist auch immer Stimmungslage. Die Frage ist, was für eine Stimmung bist du da? Das war ein sehr unangenehmes, viele Deshalb versuche ich das Ganze erstmal aus meinen Gedanken und Vergleichen rauszulöschen, weil ich glaube, das macht keinen Sinn. Das ist so, als wenn ihr auf dem ersten Kindergeburtstag eures oh, Kindes gegangen seid, am gleichen Tag als die Oma gestorben. Dann war es eigentlich ein geiler Tag, aber ihr könnt es nicht genießen. Ich mache nämlich für Beispiele. <lacht> <lacht> <lacht> Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. So nehme ich das raus. Ich erinnere mich an Sachen bei Melzer zum Beispiel wieder, wo einfach Dinge in deinen Gaumen kommen und Kombinationen, die was auslösen bei dir, die durchdacht sind, die sich abheben von dem, was von vorgestern Und so war es heute auch für mich ein geiler Tag. Und ich werde noch nochmal meine Erlebnisse einmal schildern. Also Jurei, äh, von mir nochmal mein Feedback für dich. Für mich war es ein sehr besonderer Tag. Also so ein Tag bleibt für mich, denke ich, lange. Wahrscheinlich mein ganzes Leben in Erinnerung. Eins der ersten Male, wirklich ganz gehobene Kost, Sternekost, die ich Mal auch genießen kann. Ich war schon beim Rosinen, zwei Sterne habe ich eben schon erzählt, aber da, das war ein Undercover-Test, das konnte ich nicht so genießen. Und meine Eindrücke kurz für dich und auch meine Bewertung, wenn ich mir herausnehmen darf, als jemand, der sich nicht auskennt mit der Küche, das zu bewerten, gehen wir zu Gericht 2, 3 und 4. Die haben mich durchgehend abgeholt. Möchte ich gar nicht unterscheiden, würde ich dir eine 9,7 überall geben. Aber auch nur, weil es das erste Mal erste Sterne-Küche ist, muss natürlich Luft nach, nach oben sein. Ne? Ja. Beim ersten Gericht ist eine, wo ich leicht Abstriche mache. Da würde ich dir eine 8,3 geben. Einfach nur, weil das das einzige ist war für mich, wo ich als jemand, der in ein Sternerestaurant geht und nicht weiß, was ihn erwartet, gesagt hätte, okay, geil, heftig, geile Geschmäcker, aber ich fand ihn nicht zu 100% stimmig. So für jemand, der sich einfach nicht auskennt, aber trotzdem geil. Aber das wäre so das Gericht, wo ich gedacht hätte, okay, da machen sie jetzt was Specialmäßiges, aber ist das jetzt unbedingt sternewürdig? Ich bin mir noch nicht sicher. Ich esse die nächsten Gänge und bei den nächsten, bam, hat ihr mich komplett vom Sockel gehauen. Aber das, wie gesagt, eine bescheidene Meinung von jemandem, der sich in dem Bereich äh, weniger auskennt, als wahrscheinlich auch viele äh, von euch, die zugucken. Aber ich ich danke für das geile Essen. Ich danke euch. Und ihr könnt ja auch gerne mal, wenn es die Zeit zulässt, ah. vorbeikommen und das ganze Menü und die ganze Erfahrung einmal über sich ergehen lassen. Das wäre geil. Schreibt es rein, Leute, wenn ihr das bei Bock drauf habt. Dann mhm. einmal die komplette Erfahrung mitnehmen. Ein paar Leute sitzen da, der Service. Wir haben auch eine, eine richtig gut durchdachte alkoholfreie Begleitung zu jedem Gang. Da wird sich viel Mühe gegeben, hinterfragt, was passt, wie wird was gemacht. Mhm. Zu jedem Gang, zu allen zehn gibt es dann eine Alternative. Und wenn ihr die Zeit findet, kommt gerne mal vorbei. Genießt gerne. guten Abend. Ja, lasst den Daumen hoch da, Leute. Also ich sage euch eins so, bei 10.000 Likes gehe ich 100% hin und werde die komplette 10-Gang-Karte für euch einmal durchballern, beim Schnelldurchlauf schnell durchlaufe. und sonst gucke ich mal ein Feld voll privat. Aber ja, lasst es uns wissen, wenn ihr Bock drauf habt und dann sage ich an dich Dankeschön an der Stelle. gibt gebe dir noch mal die Fresse. Danke euch. Ja, und sage euch äh, dann bis zum nächsten Mal. Danke fürs dabei sein.